Eine ganz wesentliche Neuerung der Energiewende ist, es entstehen nun unzählige Kleinproduzenten, die Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen. Dies können einzelne Bürgerwindräder, Windparks, Solaranlagen auf den Dächern von Einfamilienhäusern oder Biogasanlagen sein. Mittlerweile wird bereits etwa ein Viertel der gesamten Stromerzeugung in Kleinanlagen erzeugt. Die Tendenz ist steigend. Diese Anlagen produzieren mehr Strom, als ihre Besitzer verbrauchen. Der Überschuss wird in das Verteilernetz eingespeist. Hier wird ganz deutlich, das Stromnetz der Zukunft ist keine Einbahnstraße mehr. Die zweite wichtige Neuerung, die erneuerbaren Energien liefern nicht immer gleich viel Strom, wie etwa Kohle- oder Atomkraftwerke. Windkraftanlagen liefern nur bei Windstrom, Solaranlagen nur, wenn die Sonne scheint.